Dieses Video setzt die Kenntnisse der ganzen PSA-Mathematik voraus, zumindest. Und auch zumindest die vorherigen Videos über die quadratischen Gleichungen. Wir haben schon gezeigt, dass die, allgemeine, die Lösungen der allgemeinen quadratischen äh, Funktion, ax plus bx plus c ist gleich 0, sind x1 oder 2 minus b plus oder minus diese Wurzel von b minus 4 und c und das Ganze durch 2a. Und. Diesen Ausdruck hier unterhalb der Wurzel, den nennt man Determinante. Die Determinante ist also b minus 4ac. Also, wie viele Lösungen kann jetzt eine äh, quadratische Gleichung haben? Wir haben schon gesagt, sie kann entweder keine oder eine oder zwei Lösungen haben. Und die Determinante allein äh, kann, man, kann uns das zeigen, ohne dass wir überhaupt die Lösungen finden zu finden versuchen. Was machen wir? Nehmen wir jetzt b und äh, ac. Und wir schauen wir mal. Wenn die Determinante, dass dieser Ausdruck hier, b minus 4ac, positiv ist, hat die Gleichung zwei Lösungen. Wieso? Das bedeutet, wir haben die Wurzel von einer positiven Zahl äh, da. Und die eine Lösung wird mit Plus sein und die andere mit Minus, diese Zahl hier. Ja? Schauen wir ein konkretes Beispiel. Wir haben im ersten Video, glaube ich, über quadratische Gleichung gesehen, x ist gleich 9, das war die, äh, allgemein, die quadratische Funktion x minus 9. Und wir haben da gesehen, dass a hier ist. Das a ja, hier ist 1, b haben wir gar nicht, äh, den x Term haben wir gar nicht, also das bedeutet b muss 0 sein und c, das ist anstatt c, die minus 9 da, also das ist minus 9. Ja? Und wenn wir jetzt hier das, diese Zahlen in die Determinante einsetzen. minus 4 ac minus 4 ac b ist 0, haben wir hier gesehen. 0, da fährt der Term mit x. Hier, ja? Also 0 zum Quadrat minus 4 mal a, wie viel ist a? 1. Mal, wie viel ist c? c ist minus 9. Minus mal Minus wird Plus sein, 4 mal 9, 36. Das ist eine positive Zahl. Es gibt also zwei Lösungen. Das können wir auch ausprobieren. B ist E0, Plus oder Minus die Wurzel von 36, die Wurzel von 36 aus 36 ist 6, durch 2A, 2A ist 1, 2 mal 1, also 6 durch 2 mal 1, also 2 ist 3, Plus oder Minus 3. Und das sind tatsächlich die Lösungen, die wir vor dieser Funktion da gefunden haben. Ja? Aber das braucht man nicht machen, wenn man nur äh, wissen will, ob die Funktion jetzt eine Lösung hat oder nicht. Ja? Eine andere Funktion, die wir benutzt hatten, war dieses x plus 5 und das ganze Quadrat ist gleich 0. Ja? Eine binomische Formel. Das ist x Quadrat plus 10, x plus 25 ja? ist gleich 0. Hier ist a und das a, neben x Quadrat ist hier 1 wieder. Das b ist 10, anstatt b haben wir hier neben dem x 10 und das c, anstatt c haben wir hier 25. Also ist a 1, b 10, c 25. Machen wir das wieder in der äh, Determinante rein. b 2 also 10 zum Quadrat, da steht es, 10 Quadrat anstatt b 2 minus 4ac, minus 4 a ist 1, mal c ist 25. Also 10 zu Quadrat ist 100, 5 mal 25 ist, 4 mal 25 ist 100, 100 minus 100, das bleibt 0. Und wenn die Terminante 0 ist, dann gibt es eine Lösung, ja, das haben wir hier gesagt. Tatsächlich, wenn die Terminante hier 0 ist, dann fällt dieses Plus und Minus aus. Also die Lösung ist Minus b durch 2a und es gibt halt nur eine Lösung. Und in diesem Fall ist diese Lösung Minus b, b ist gleich, äh, was haben wir für b, 10, ja, und a ist 1, also 10 durch 2 mal 1, also 10 durch 2, das ist 5 und das ist ein minus 5. Und tatsächlich haben wir gesehen, das ist x plus 5 ist gleich 0, also das ist minus 5, das ist x. Tatsächlich kann man das mit dieser Formel auch berechnen. Jetzt bei dieser Aufgabe, jetzt hier, x x² ist gleich minus 3, da haben wir gesagt, da, damals gesehen, dass es keine Lösung gibt, weil die Gegenrechnung von Quadrat ist die Wurzel, und da, die Wurzel aus minus 3, die kann es nicht geben, zumindest in, Menge, in der Menge der reellen Zahlen. Ja? Und ähm, jetzt hier, äh, was ist A hier? Neben x steht nichts, also ist 1 gemeint. B das muss ausfallen und das muss mit 0 äh, multipliziert werden, also das x. Äh, damit es ausfällt bei einer Summe, ja, also plus 0b, also das kann man weg, 0x, das kann man weglassen, 0 ist das b und c ist gleich 3. Und wenn wir jetzt hier bei der Determinante reinkommen, also das einsetzen, also b ist gleich 0 und äh, 4, 0, minus 4ac, minus 4 mal 1 mal 3, h ist 1, c ist 3 und das ist minus 12. Und das ist negativ. Und es gibt daher keine Lösung. Das haben wir schon gesehen. Warum? Es gibt keine Wurzel von einer Minuszahl. Und bei der letzten äh, quadratische Gleichung, die wir damals gesehen haben, war x plus 5 gleich, äh, hoch 2 ist gleich 9. Und wir haben das so dann, so, dann dort so gelöst und wir haben gesehen, dass das hier Gleichbedeutend ist, wie Quadrat plus 10x plus 16 ist gleich 0. Hier ist a wieder 1, b ist 10 und c ist 16. Ja? Und wenn wir das jetzt hier so machen, das ist b zum Quadrat, also 10 zum Quadrat, minus 4ac. Minus 4 mal a ist 1, minus c mal c, also 16. Und das bedeutet 4 mal 1 mal 16, das ist 64. Ja? 10 zum Quadrat 100 minus 64, das ist 36 und das ist positiv. Es gibt daher zwei Lösungen und wir haben diese Lösungen dann damals schon gesehen, ja, allerdings ohne diese Formel, wir hatten damals so einfach äh, die plus minus binomische Formel gesehen und wir haben gesehen, die Lösungen waren minus 8 und minus 2. Probieren wir das jetzt hier auch mit dieser plus minus Formel, minus b, wie viel ist b? 10, also minus 10, Plus oder Minus die Wurzel, die, diesen Ausdruck haben wir hier eh gerechnet, das ist 36, die Wurzel aus 36 ist 6. Also Minus 10 plus 6, das ist Minus 4. Und das Ganze durch 2 mal A ist 1, durch 2 also, Minus 4. Durch 2 ist Minus 2, das war tatsächlich die eine Lösung, die wir damals gefunden haben. Und Minus 10 minus 6... Ja, das ist die Wurzel aus 36 noch einmal, das wäre dann insgesamt minus 16. Minus 16, wieder durch 2 mal 1, also durch 2, das ist minus 8 und das war damals tatsächlich auch die Lösung für diese Funktion. Aber, wie schon gesagt, noch einmal, wenn das einzige Gefragte äh, ist, ob diese Funktion jetzt, diese, diese Gleichung, Entschuldigung, eine Lösung hat, dann reicht es auch au, aus, voll. Völlig aus, einfach die Determinante äh, zu berechnen, ohne die Lösung zu finden. Und wenn sie positiv ist, dann hat diese Funktion, diese Gleichung, zwei Lösungen. Wenn sie null ist, dann hat diese Gleichung eine Lösung. Und wenn sie negativ ist, dann hat diese Gleichung keine Lösung. Und somit haben wir auch gezeigt, wie man die Anzahl der Lösungen einer quadratischen Funktion mit Hilfe der Determinante bestimmen kann. Vielen Dank.